Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schön, dass Sie uns gefunden haben. Wir sind die Froschkönige und wir helfen Kindern in Düsseldorf. Heute haben wir ein leidiges Thema und zwar Mobbing. Zwei unserer Familien, da sind die Kinder gemobbt worden und zwar auf übelste Art und Weise. Die eine Mutter sitzt hier bei mir und wird gleich von mir interviewt. Die andere Mutter wird im Anschluss in einem Clip zugeschaltet. Ich sage schon mal vielen Dank, dass Sie aufmerksam zuhören. Es ist wirklich spannend. Wir sind stolz, dass wir eine so transparente Arbeit leisten und unseren Spendern und Paten zeigen können auf unserer Homepage, auf unserem YouTube-Kanal, in unserer Zeitung und eben auf unseren ganzen Medien, unsere Kinder, die lächeln, zufrieden sind, glücklich sind durch ihre Unterstützung. Natürlich ist es schön anzusehen, freundliche, lächelnde Kinder zu sehen. Was aber auch, wie Sie in dem folgenden Video hören werden, Nachteile hat, dann werden Kinder erkannt und gemobbt. Auch das ist leider möglich und wir bedauern das sehr. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch den Spendern gerecht werden und den Paten, die einfach ein Kinderlächeln sehen möchten. Hallo, ich bin Ulrike, habe drei Kinder. Und wir sind in der Förderung der Froschkönige gegen Kinderarmut. Heute möchte ich berichten, was meinem Sohn passiert ist bezüglich Mobbing. Und zwar haben seine Freunde im Homeschooling als Aufgabe bekommen, googelt mal bitte Kinderarmut in Deutschland. Seine Freunde sind dann auf die Internetseite der Froschkönige gelangt und haben natürlich meinen Sohn direkt erkannt. Für mich als Mutter eine selbstverständliche Sache, für Kinder im Alter von 13 oder 14 Jahren eine Riesensache. Die Kinder sind dabei gegangen, haben Bilder kopiert von der Seite und diese in sämtlichen Gruppen verteilt, die es so gibt, wo mein Sohn auch ist, Spielegruppen im Internet. Und dann kamen nach und nach die Kommentare. Der arme Junge muss betteln, die Eltern sind zunächst Nutze und so weiter und so fort. Natürlich war mein Sohn sehr am Boden zerstört. Er war sauer, sauer auf mich, sauer auf die Froschkönige, sauer auf seine Kumpel. Naja gut, von vielen seiner besten Freunde kenne ich natürlich auch die Eltern. Diese habe ich dann in einer Gruppe zusammengetrommelt auch wegen Corona, wegen, via Internet, und habe mit denen geredet, dass sie bitte mit ihren Kindern darüber sprechen sollen, was Armut heißt. Mein Mann und ich, wir gehen beide arbeiten, wir leben aber trotzdem noch am Existenzminimum. Deswegen werden wir auch noch unterstützt. Das heißt, wenn mein Sohn auf Klassenfahrt geht, kann ich nicht beim Amt beantragen, ich muss es aus eigener Tasche zahlen. Da helfen dann die Froschkönige. Aber zurück zum Thema. In dieser Elterngruppe habe ich dann berichtet, was passiert ist. Es wusste natürlich kein Elternteil, was ihre Kinder so machen. Und wir haben diskutiert, wie wir dieses Thema behandeln können. Wir sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir mit den Kindern offen über dieses Thema reden und dass alle Elternteile Ihre Kinder erklären, was Armut und Armut, dass es Unterschiede gibt. Es gibt unterschiedliche Arten von Armut und im Endeffekt ähm, muss ich jetzt sagen, ist es jetzt ruhig geworden um das Mobbing. Die haben sich entschuldigt bei Kai, weil ich gleich schnell reagiert habe auch und es ist so, ziemliche Ruhe. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn wir wieder was von den Froschkönigen erhalten, dass mein Sohn nicht unbedingt auf die Fotos möchte. Somit haben wir jetzt unter uns beschlossen, wir machen ein Foto von der Seite, von hinten oder ihm halt nur das, was er bekommen hat, je nachdem, wie er gerade gelaunt ist. Aber das Thema hat mich persönlich sehr bewegt, weil ich gemerkt habe, wie schnell so ein Internetbild dann seine Runden läuft und wie schnell so Kommentare kommen, auch von völlig fremden Leuten, die mir nicht bekannt sind. Zum Beispiel in einer Spielegruppe von Kai, wo er mit Minecraft spielt, äh, da auf einmal irgendein fremder Junge auf einmal sagte, ja, du armer Schlumpf, du kriegst ja sowieso nur Klamotten aus Spenden. Ja, klar, bekommen wir Klamotten aus Spenden, aber wir bekommen keine gebrauchten Sachen, wir bekommen neue Sachen. Aber das kann man 14-, 13-Jährigen echt sehr schwer klar machen. Das ist ja eigentlich das Gute am Verein von Froschkönige, dass die Kinder neue Sachen bekommen, dass sie deswegen nicht gemobbt werden. Naja, aber das Internet ist groß, weit und böse und zieht zu so seinen Formen. Wir haben den größten Schaden vermieden, aber ab und zu kommen dann immer noch mal so ein paar Kommentare von völlig Fremden. Ich habe meinen Sohn jetzt so weit, dass er darüber lächelt und trotzdem noch erhobenen Hauptes seine Freunde trifft. Das war auch mein Ziel, dass seine Freunde ihn deswegen nicht verachten. Das ist ganz schön böse Mobbing. Mobbing tut weh, tut vor allen Dingen denen weh, die betroffen sind. Und ich wünsche es niemandem, dass er in so eine Situation kommt. Mein Junge ist ziemlich stark und tough und versucht zu begreifen, wie wichtig die Froschkönige für uns sind. Er macht zwar immer noch ein bisschen, nee, ich will nicht, nein, lass mal, muss da so unbedingt sein. Aber im Endeffekt macht er dann auch schöne Bilder und Foto. Und ja, wir sind dankbar, dass wir immer noch trotz all deren Umständen immer so unbürokratisch schnell Hilfe erlangen. Lieber Andrea, vielen Dank, dass Sie heute da sind. Ja, hallo. Liebe Andrea, Sie wollen heute erzählen, wie schlimm es Ihren Kindern ergangen ist, nachdem, Sie den nachdem der Fernsehbericht ausgestrahlt wurde und Sie mit diesen Folgen dann leben mussten. Erzählen Sie uns doch bitte mal, was Ihre Kinder erlebt haben. Ja, hallo erstmal auch an die Zuschauer und Zuhörer. Ja, bei uns war es halt so, dass... Ähm eins meiner Kinder, also meine Tochter, äh, in der Schule gemobbt wurde, mhm. nach der Reportage. Und zwar äh, ist dieses Thema Armut nicht so präsent, zumindest in der Schule nicht gewesen. Und äh, sie kam dann am nächsten Tag nach der Ausstrahlung in die Schule und äh, die Kinder haben sie ausgelacht. Die haben ihr hinterher gesungen Hartz IV und der Tag gehört dir. Und ähm, das ging so weit, dass sie äh, dann nach Hause gekommen ist, erstmal fürchterlich, bitterlich geweint hat und mir dann eröffnet hat: Mama, ich gehe nie wieder zur Schule. Ich gehe nicht mehr raus. Äh, ich kann mir das nicht anhören. Das tut weh. Ich habe doch gar nichts gemacht. Mhm. Und ja, dann musste ich als Mutter erstmal gucken, wie kriege ich mein Kind beruhigt. Es war die ZDF-Reportage. Ja. Armes Deutschland. Ja. Es ging um äh, Kinderarmut insbesondere und sie waren eine der Familien, die dort interviewt wurden und begleitet ja. wurden. Ja. ja. Nur zum besseren Verständnis für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja. Mhm. ja. Ich muss ja, auch bitte. dazu sagen, die Reportage an sich war nicht reißerig oder mhm. gestellt, sondern es wurden einfach nur Situationen im Alltag. Ja. dokumentiert, ähm, wie zum Beispiel beim Einkaufen, oder die Kinder kommen nach der Schule nach Hause. Also nichts Schlimmes, aber ähm, der Eindruck, der dann bei den Klassenkameraden erweckt wurde, war äh, zum Beispiel eins, da war eine Aufnahme, da waren meine zwei Töchter äh, in einem Zimmer und äh, lagen zusammen im Bett und schon kam die Frage, müsst ihr in einem Bett schlafen. Das ist ja ganz schlimm. Natürlich hat jedes Kind sein eigenes Bett, aber es war die Aufnahme und mhm. schon war das Thema durch. Ne? Mhm. ja. Ähm. Hat denn, äh, abgesehen von den dummen Sprüchen, die sich ihre Tochter anhören musste, und auch, äh, sie haben ja vier Kinder und alle vier, ja. denke ich mal, haben sich was anhören müssen, ja. aber äh, der mittleren Tochter ging es halt eben am schlechtesten, ja? Ja. Ähm, hat sie körperliche Symptome gehabt? Ja, also das ging wirklich so weit, dass sie so Panik vor der Schule hatte oder mhm. vor den Sprüchen, dass sie angefangen hat Bauchschmerzen zu kriegen, mhm. aber wirklich so Bauchschmerzen, dass sie geweint hat. Mhm. Ich natürlich mit ihr zum Arzt gegangen bin, mehrmals in der Woche, sie dann auch viel gefehlt hat in der Schule und die Ärzte konnten einfach nicht feststellen, was ist los mit dem Kind. Mhm. Es war kein Blinddarm, es war keine Magen-Darm-Grippe und das ging so weit, dass wir dann ich glaube, zwei oder dreimal sogar im Krankenhaus waren über mehrere Tage und das Kind wurde auf den Kopf gestellt und es wurde immer noch nichts Körperliches gefunden, bis ein Arzt dann gesagt hat, können Sie mir sagen, gibt es irgendwas, was Ihr Kind belastet? Und dann habe ich natürlich erzählt, ne, mhm. was in der Schule los ist. Und ähm, ja, der Arzt wusste dann natürlich auch, dass mein Kind ziemlich sensibel ist und ähm, ja, durch die Bauchschmerzen, die konnte auch nicht mehr essen, wenn sie was gegessen hat, dann äh, wurde das auch oft erbrochen. Also nicht, weil sie es wollte, sondern weil sie einfach so übel war und die Bauchschmerzen so dolle mhm. waren. Und äh, zum Glück hatten wir dann einen Arzt, der uns dann äh, eine Therapeutin an die Hand gegeben hat. Das nannte sich damals äh, Mandala Projekt und da ist mein Kind dann einmal in der Woche zu so einer Art Spielstunde hingegangen und konnte dann mit der Dame äh, reden während des Spielens und dann so ein bisschen was aufarbeiten, ähm, was dann auch geholfen hat. Wir haben uns ja dadurch gefunden, Frau Vandenburg, <lacht> durch ja, diese ich Reportage. Weiß. Ja, ja, ich ne? weiß, ich ein kann Glücksfall. mich erinnern, ja. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, dadurch, dass wir uns gefunden haben, hat sich unser Leben ja auch äh, sehr positiv verändert. In das wäre Sinne. jetzt äh, das nächste gewesen, was ich ja. äh, fragte. Ähm, wir haben uns ähm, gefunden, insofern, ja. als dass wir ja auch in dieser Reportage äh, zu Wort kamen und genau. wir dann äh, Anstrengungen unternommen haben, äh, sie äh, zu kontaktieren ja. und dann haben wir sie besucht. Und äh, die Frau Elbers damals und ich, ja. wir sind gekommen und haben Termin gemacht und sind äh, zu ihnen gefahren. Und da haben wir ihre Kinder ja auch kennengelernt und ähm, ja, da war das noch recht schlimm mit dem Mobbing und äh, ja. ja, ich weiß noch, wie wir da zusammengesessen haben ja. und äh, die Kinder erzählt haben, ne, wie es ja. in der Schule ergangen ist. Ja. Und ähm, hat sich äh, durch uns, also durch dadurch, dass sie bei uns in der Förderung sind, etwas für die Kinder geändert? Ja. Also nicht nur etwas, sondern ganz, ganz viel. Es ging sich ja auch viel darum, äh, welche Kleidung tragen die Kinder. Ne? Ganz beliebt sind ja diese Markensachen, Markenschuhe mhm. auch. Und da konnte ich nicht so aufwarten wie die anderen Familien, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Vorher auch. Ne? So, bei mhm. vier Kindern, die dann Schuhe und Kleidung brauchen, da muss man auch ein bisschen mhm. gucken, äh, wie haushalte ich da. Und ähm, dann kann ich nicht alle vier Wochen den Kindern neue Schuhe kaufen. Mhm. So. Dadurch, dass wir uns gefunden haben, das ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, der Verein hat ja Schuhpaten ne? ja. und ähm, da ist ja das Glück, dass wenn die Kinder Schuhe brauchen, ähm, ich sie anspreche und sage, liebe Frau Vandenburg, die Füße sind wieder gewachsen, ja. was können wir tun, können Sie mir helfen ja. und dann geht das ja ziemlich flott. Meistens sagen sie dann zu mir, ach, das kriegen wir schon hin. Ne? Ja, also äh, wir haben ja, wir haben ja, als wir sie in die Förderung aufgenommen haben, äh, auch sofort einen Schuhpaten gesucht. Ja. Und der liebe Herr Sascha Hoffmann äh, ist so freundlich und äh, unterstützt ihre ganze Familie, also alle Kinder äh, ja. mit der Schuhpatenschaft. Ne? Ja klar. Ja. Und dann gibt es natürlich auch mal ein paar Schuhe, die etwas hochwertiger sind. Lieber Herr Hoffmann, ich möchte Sie grüßen und Ihnen ganz herzlich Dankeschön sagen. Und insofern denke ich, dass Ihre Kinder jetzt äh, ziemlich gut aufgestellt sind ne? und ja. kein Mobbing mehr zu befürchten haben. Ne? Nee, das ist wirklich mhm. ein Glücksgriff. Geht es Ihren Kindern denn besser? Ja, also mittlerweile auch durch die Förderung, ähm, ist natürlich vieles möglich. Wir können auch an vielen äh, Dingen teilhaben, die wir sonst nicht so machen konnten. Ich möchte gerne noch wissen, wie hat es denn Ihre anderen Kinder aufgenommen mit dem Mobbing? Sind die auch krank geworden oder war es nur diese eine Tochter, die so sehr drunter gelitten hat? Ja, also bei meiner einen Tochter war es natürlich sehr extrem. Mhm. Äh, bei meinem Sohn, der damals in der äh, Grundschule war, äh, der ist sehr still geworden. Also der musste sich auch Sprüche anhören von seinen Klassenkameraden äh, und ist dadurch sehr, sehr still geworden. Und äh, immer wenn ich ihn angesprochen habe, hat er gesagt, ja, ich weiß nicht, ich möchte nicht mehr so gerne in die Schule gehen. Äh, die Kinder sagen immer, ich bin arm, weil ich gesagt habe, dass wir nicht in Urlaub fahren können. Und ähm, ich finde das ja nicht so schlimm, dass wir nicht in Urlaub fahren können, aber ich finde das richtig doof, dass die so mit mir reden und mir dann erzählen aber ich war da und dort und in spanien mhm. und in amerika also hat da hat er auch drunter gelitten ne? mhm. jetzt nicht so schlimm wie bei meiner tochter aber das tut als mutter wirklich weh ja das glaube ich ja mhm. ich könnte jetzt noch drei stunden mit ihnen darüber ja. reden <lacht> Liebe Andrea, aber ich denke, dass unsere Zuschauer und Zuschauerinnen äh, doch einen Einblick äh, bekommen haben, äh, was Mobbing heißt und was Mobbing mit den Menschen macht oder mit den Kindern macht. Ne? Ja, also wer noch nicht selber darunter gelitten hat, der kann mm. sich das eigentlich gar nicht vorstellen, mm. wie hilflos man dann auch ist. Ja. Also nicht, als, nicht nur als betroffenes Kind, sondern auch als Elternteil, äh, weil man auch nicht verstehen kann, Warum sind die Kinder so zu einem? Ne? Ja, die Menschen und so sind ja. grausam. Ja. Vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich Danke geöffnet die Einladung. haben. Danke für Und ähm, ich hoffe, Ihren Kindern geht es jetzt wirklich gut und besser und Sie gehen mit der Situation besser um. No? Schönen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und bitte denken Sie dran, liken Sie uns, teilen Sie uns und abonnieren Sie uns. Tschüss. Tschüss.